Hallo zusammen, ich möchte heute mit euch zusammen endlich die Pinkbox auspacken. Die Pinkbox, die ist schon, ich glaube, die liegt hier schon über zwei Wochen herum. Und ähm, ja, nun möchte ich sie gerne öffnen. Der Grund ist, warum ich sie nicht geöffnet habe bis jetzt, äh, der, dass wir umgezogen sind. Ja, das hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen und... Ja, war auch sehr anstrengend lange Rede, kurzer Sinn ich drehe noch das Video jetzt ab mit der Pinkbox, dann kann ich endlich die Sachen in, äh, ja, in meine Beauty Schränke einräumen ich habe da schon reingelungert aber ähm, ja, ich habe es halt nicht geschafft die abzudrehen, jetzt muss ich mal eben schauen ja doch, hier sind auch noch andere Dinge drin. Die gar nicht dazu gehören oh, den habe ich gesucht das ist übrigens mein lieblings lipgloss von tees und meine lieblingsfarbe und ähm, die habe ich da vermisst seit dem umzug und jetzt habe ich sie wieder gefunden in der pink box <lacht> ja also folgendes das ist die pink box August. August, genau. Und in meiner Pinkbox waren folgende wunderschöne Schätzchen drin. Erstmal haben wir hier die Pinkbox. Und die dazugehörige Zeitschrift war bei mir die Couch. Alle Preise. Und Größenangaben werde ich euch irgendwo hinterlegen und ja, starten wir jetzt einfach mal so, das erste Produkt, was drin war in der Box, bzw. das lag neben der Pinkbox in der Umverpackung oder in dem Karton und ich denke mal, das passt halt nicht mehr rein in der Pink Box selbst ja, es ist von Litamin Wellness Care Limettenfrische Duftöl Dusche mit Limettenextrakt. Äh, Im ersten Moment habe ich mich gefreut. Duschgele kann man immer gut gebrauchen, aber dann habe ich ger daran gerochen. Und als erstes, was mir in den, den Sinn kam, war Toilettenreiniger. Also, ich mag den Duft nicht unbedingt sehr gerne. Das ist für mich kein Dufterlebnis, aber. Ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen und vielleicht für die Füße. <lacht> mal schauen. Oder mein Mann. Mein Mann, genau. Mein Mann wird es denke ich mal nutzen können. Limettenduft für Männer, das geht wohl. Das nächste Produkt, das ist die Hydra Bomb Tuchmaske von ähm, Daniel Skin Active und die habe ich schon. Die habe ich in meinem letzten DM-Hall gezeigt. Ich finde sie sehr gut, zumal sie auch nach Lavendel riecht und ich liebe Lavendel. Ähm, ja, das, ist, das spendet intensive Feuchtigkeit, mildert Zeichen der Müdigkeit, entspannt die Haut und so weiter. Also ist das für die müde Haut gedacht. Das nächste Produkt, das ist von Ultrasun. Ähm, die Glimmer Shimmering Sun Lotion mal eben schauen. Ähm, hm. Was ist das überhaupt? Sonnenschutzgel mit reflektierenden Pigmenten. Ah, ja. Ähm, ja, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das eigentlich sehr gut. Ähm, ich mag diesen Schimmereffekt auf der Haut. Äh, dann wenn die Sonne scheint, dann, äh, zaubert es ein richtig schönes Hautbild. Das ist jetzt schon das dritte Produkt von Ultrasan, was ich habe auf einer Box. Ich weiß nicht, ob das Pink Box war oder Glossy Box. Auf jeden Fall ähm, habe ich die äh, Gesichtspflege und dann die After Sun Lotion. Ja, also kann man auf jeden Fall gut benutzen, beziehungsweise diesen Sommer wohl nicht mehr. Der Sommer ist schon fast vorbei und ich werde mir auf jeden Fall aufbewahren für den nächsten Sommer. Ist nämlich noch 24 Monate haltbar habe ich hier ein Produkt von Alverde Naturkosmetik. Aqua Hydro Pflege Meeresalge für normale und Mischhaut. Und ähm, ja, finde ich auch ganz gut. Äh, Aqua Hydro Pflege dient als perfekte Basis für jede Schönheitspflege. Wie wendet man die an? Ähm, morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Ah ja, sobald die Pflegeessenz eingezogen ist, wie gewohnt die Tagespflege auftragen. Ich denke mal, das ist halt ähm, etwas, wo, also, ja, so ein Booster, denke ich mal, Feuchtigkeitsbooster für unter die Tagespflege. Und ähm, finde ich sehr gut. Dann das letzte Produkt. Das ist eine ähm, Rasierklinge von Wilkinson Hydro Silk mit shea butter äh, bewahrt die Feuchtigkeitsbalance seiner haut und wie macht sie das Wasseraktivierendes hydra renew serum mit shea butter ah ja genau diese weißen pünktchen hier oben ähm, da ist wohl dieses shea butter, shea -Butter hinterlegt keine ahnung wie das funktioniert aber ich habe mich auf jeden fall darüber gefreut dass ähm, sie auch fünf klingen hat und einen rasierer kann man immer sehr gut gebrauchen <lacht> ich zumindest <lacht> bevor das komplett untergeht ähm, habe ich hier noch ein dreier set an postkarten das ist denke ich mal als Goodie dabei reingelegt worden finde ich sehr gut da sind äh, ja einmal sprüche drauf und ähm, hier einmal ein flamingo was ich besonders gut finde, ist, dass hinten keine, ja, keine Werbung draufsteht. Und ja, finde ich sehr schön. Ja, das war es auch schon. Die Box hat einen ungewähren Wert von 22, ach, 42 Euro. Ich habe da jetzt mal grob überschlagen. Und... Dafür, dass die Box 15 Euro kostet und ich eigentlich alle Produkte sehr gut gebrauchen kann, finde ich, hat sie sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich freue mich schon auf die Septemberbox. box Okay, bis dann. Jetzt habe ich gepupst. Nein, habe ich nicht. Das war die Box. Okay, jetzt nicht mehr. Bis dann. Tschüss.